Komme gleich! Ruhig schon mal. Ich lege noch in Ruhe die ganzen Tücher hier zusammen. Ich muss jetzt ganz ernsthaft sagen, die Runde ist seit drei Minuten vorbei und diese Pflegewagen stehen immer noch nicht abgewischt auf dem Flur. Ich komme gleich. Ich bin mit diesem Thema hier noch nicht durch. Wie, ihr sitzt schon wieder zum Frühstücken. Nee, ich bin noch drüben das Medikamentenlager am Ausräumen. Nein, wir sollten das. Nein, wir sollten das konkret besprechen. Ach, das Frühstück kann auch zwei Minuten warten. Ich komme sofort. Ach ja. Frau Müller, die zwei Flecken da auf der Decke. Ich glaube, das reicht, wenn wir das morgen früh im Frühdienst dann machen. ne? Nein das, kann, nein, das kann jetzt nicht warten. Ich muss das jetzt zu Ende machen. Kinas, wir müssen uns ein bisschen besser organisieren. Wir haben keine Zeit. Drei Minuten noch. Ist kein, ist kein Notfall. Ich äh, wollte nur die Uriflasche wegbringen. Ich bin mit diesem Thema hier noch nicht durch. Lisa, kommst du jetzt endlich frühstücken? Mann, wir warten hier auf dich. Boah, die geht mir so auf den Sack. Das sieht hier aus wie ein Saustall. Weißt du, ich räume jedes Mal auf nach meinem Dienst und dann komme ich hier hin und du lässt dir die ganzen Flecken überall auf dem Bett. Bäh! Ich weiß nicht, wie anstrengend die ist. Ich weiß, es ist immer dieselbe Leier mit der. Los Rosa, komm mal aus und pushen. Was rennst du rum wie so ein aufgescheuchtes Kaninchen. Ist irgendwas passiert? Ich kann die Alte nicht mehr am Kopf haben. Echt nicht. Rosa, wenn du so weiterarbeitest, ja, kann ich dir beim Laufen die Schuhe besohlen. sind wir hier bei Emergency Room oder was trennst du die so? Komm, wir müssen mal das Positive in ihr sehen. Die ist zwar mega langsam in ihrer Arbeit, aber die Arbeit, die sie macht, die macht sie echt sorgfältig und die Patienten sind immer alle zufrieden. So schön. Bosa. Okay, ich weiß, der Alltag ist ein bisschen stressig hier auf Station, aber können wir uns wenigstens darauf einigen, dass die Betten vernünftig aussehen und die Patienten hier nicht in so einem vollgerotzten Bett liegen? Bitte, setz dich erstmal hin. Wir frühstücken jetzt zusammen und ich helfe dir nachher dabei. Dann musst du das jetzt nicht machen, dann frühstücken wir zusammen. ist schöner zusammen zu frühstücken. Reg dich nicht auf, du kannst deine Kollegin eh nicht umerziehen. Wie der auf 16 ist, ey, heftig. Wie soll, wie soll ich denn mit diesem Scheiß Eimermaterial hier vernünftig arbeiten? Das ist der letzte Rotz. Leute, findet ihr, nicht dass die Autos voll der Scheiß ist? Du findest die Oma auf 14 nett? Boah, dann nimmst du doch mit nach Hause, wenn du diese so toll findest. Boah, ne. Boah, ich habe heute überhaupt keinen Bock. Ja, ja, man kann sich den größten Scheiß auch schönreden. Sag mal Leute, gibt's hier eigentlich auch irgendwo ein sauberes Steckbecken? Oder soll ich die Scheiße jetzt hier mit der Hand schrubben? Man, nichts kriegt ihr hier auf die Reihe. Nervt das. Der Opa auf der 20 hat schon wieder ein rotes T-Shirt an. Ich hasse die Farbe rot. Also ich finde, wir sollten uns das hier nicht mehr länger gefallen lassen. Unter diesen Bedingungen arbeite ich nicht weiter. Nee, du hast so recht mit dem, was du sagst. Das geht mir auch tierisch auf den Senkel. Wie oft habe ich das schon gepredigt? Wie oft? Und es hört uns eh keiner zu. Niemand. Es wird sich nie was ändern. Ja, so genau habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht. Aber du hast recht, das ist voll der Puffier. Ich, äh, ich mache ja auch gar nichts mehr, solange sich das nicht geändert hat. Nö, Weißt du, ich arbeite mich doch nicht krumm für so eine Scheiße. Nö, mach ich nicht. Ich sehe es genauso wie du. Dieser scheiß PC funktioniert auch schon wieder nicht. Gut, hast du dich jetzt genügend ausgekotzt und können wir uns jetzt wieder auf die Arbeit konzentrieren? Danke. Also ich mag die Patientin und wenn ich sie mag, lass mir doch meine Meinung. Ist doch völlig in Ordnung. Du, ich muss sagen, durch deinen Rumgemecker ziehst du die Stimmung hier ganz schön nach unten. Das macht überhaupt keinen Spaß, so mit dir zu arbeiten. Jetzt hör doch bitte auf zu nörgeln, das führt doch eh zu nichts. Wir müssen es doch trotzdem machen. Wenn Ich mir deinen Rumgenörgel noch drei Minuten länger anhören muss, dann ignoriere ich dich für den Rest des Tages. Haben wir uns doch verstanden. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Was hast du gesagt? Bla, bla, bla, ja, dein Genörgel ignoriere ich jetzt.